Cordyceps Auf den Cordyceps, auch chinesischer Raupenpilz genannt, wurde die Welt erstmals 1993 bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Stuttgart aufmerksam geworden. Im Finale des 3000-Meter-Rennens der Frauen ließen die chinesischen LäuferInnen das Feld stehen. Wie sich herausstellte, hatten sie Raupenpilze zu sich genommen. Cordyceps erhöht die Sauerstoffaufnahmefähigkeit des Blutes und unterstützt die ATP-Produktion. Adenosintriphosphat transportiert die Energie von dort, wo sie produziert wird, dorthin, wo sie gebraucht wird. Das heißt, zu den Zellen. Unser Körper kann Adenosintriphosphat nicht speichern, er produziert immer so viel, wie er braucht. Im Optimalfall.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 dass auch seine Gegner das nicht tun.